Hallo meine lieben, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer etwas anderen Folge und zwar möchte ich mal aktiv gegen meinen großen Pilot of Shame angehen und ich will heute euch mit dazu nehmen. Vielleicht findet ihr ja auch mal so Spiele, die euch auch gefallen. Ne? Und zwar habe ich mir dazu jetzt drei Spiele herausgesucht die ich jetzt einfach mal so ungefähr 10 Minuten, sage ich mal, anspielen will, dass ich zumindest einmal reingespielt habe und dass man im Hinterkopf behauptet, okay, wenn ich mal Bock auf so und so ein Spiel habe, dann weiß ich, dass ich hier zugreifen kann. Und zwar, ihr seht schon äh, gerade am Bildschirm selbst einmal Windjammers, dann einmal Hollow Knight und einmal Velocity. Nicht wundern, bis auf Hollow Knight, die beiden sind von Limited One, bzw. von Strictly Limited Ausgaben. Die kriegt ihr normalerweise nicht physisch. Ich bin ja immer so ganz gerne, wenn diese Unternehmen etwas physisch anbieten. Bin ich immer meistens dabei. Und Hollow Knight, das ist eine etwas andere Version. Die hatte ich damals bei Play Asia bestellt. Und da gucken wir auf jeden Fall mal rein, aber genug der langen Vorrede, falls euch nur ein Spiel von den dreien interessiert, da packe ich euch denn unten in die Videobeschreibung, entsprechende Timestamps, dass ihr dann direkt dahin springen könnt. Aber ich würde sagen, Windjammers, ein Limited-One-Release, was ich habe, ist auch schon relativ wertvoll geworden, wenn ihr mal bei Ebay guckt, das ist schon, äh, ja, da hat man eine gute Wertsteigerung, sage ich mal, auf jeden Fall. Ja, ähm ich habe keine Ahnung, äh die der Bestellgruppe, die waren alle so begeistert von dem Spiel, da habe ich mich denn einfach angeschlossen. Ich glaube, es ist so eine Art äh, Frisbee Sportspiel und ich meine, dass es früher ein Arcade Titel war, der jetzt portiert wurde, aber ich würde sagen, schauen wir mal, ne? Ja, ich würde sagen, Grafikstil ist natürlich schön pixelig, ne? Da sind wir natürlich immer gerne dabei. Ja, guck mal mal Arcade, ne? Ja, leicht. <lacht> Auf jeden Fall leicht. Okay, wir können uns verschiedene Charaktere auswählen. Äh, Geschwindigkeit, Kraft, Mittel, Schwer. Sind das jetzt die Schwierigkeitsgrade, wie man sie spielt oder so? Ähm, ich sag mal. Ja, ja, also so wie sie sich bewegen und sowas wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich nehme eher mal leichtere. Sonst hätte ich natürlich jetzt eigentlich eher den Deutschen genommen. Wollen wir hier den S Miller nehmen? Gucken wir mal. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Arcade Portierung. Äh okay. Ah, okay, man kann so mit Bande spielen und so. Ah, man muss wahrscheinlich nehme ich mal an, die Tore treffen. Jawohl! Hey, das ist gar nicht so schlecht. Das hat so ein bisschen was von Pong. Pong and Cool quasi. Oh, Okay, mit einem super Schuss. Ha! Hey, ich bin gar nicht so schlecht da drin. Ich bin gar nicht so schlecht da drin. Und zack. Gefällt mir das Spiel. Das ist natürlich auch entsprechend mit dem Scanline-Effekt etwas, die Grafik. Und es ist nicht wirklich... Oh. Es ist wirklich immer so. Wenn ich irgendwie sage, Och, ist gar nicht so schwer oder sowas, dann sterbe ich immer oder keine Ahnung was. Ich muss nur mal gucken, was die einzelnen Knöpfe alle machen. Okay, damit kann ich so ein bisschen... Wahrscheinlich, wenn er vorne an die Bande geht irgendwie. Und zack. Also doof ist der Computer auf jeden Fall nicht. Ja super, also scheint so ein bisschen wie, wie Sets, nehme ich mal so ein bisschen wie Tennis aufgemacht zu sein. Ja, gucken wir mal. Also gefällt mir. Vor allem wenn man das natürlich auch online spielen kann, wäre es natürlich super. Jetzt weiß ich, warum die anderen da so begeistert waren auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein Spiel, was man glaube ich jetzt stundenlang spielen kann, aber so für zwischendurch. So als, ja es ist, es, man kann es da wirklich Pong-Variante nennen, ne? Haha! Über die Bande! Sauber! Sauber! Das, das mit diesen... Beim Tennis darf man der Loop, glaube ich, dazu. Das habe ich mir nicht ganz verstanden, was da der Sinn ist. Weil der geht ja nicht so nah an, an das Netz, sage ich mal. Scheint aber eher eine Linie zu sein. Der war aber langsam hier. Und zack! Ich hätte mich so steifer ah, werfen sollen. Ha? Es bleibt spannend, es bleibt spannend, meine Lieben. Okay, gucken wir mal. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das mal ein Arcade-Spiel war. Das ich weiß nicht, so von der Aufmachung und sowas. Das passt irgendwie. Oh. Ah, okay, mit den Schultertasten kann ich äh, springen. Ha! Um dann noch schneller sein und Ma. Oh. Okay, also man kann ja wirklich so rumhechten und so weiter. Passt natürlich zu dem Spiel. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt den Loop gebraucht. So. <lacht> Na, komm. Nein. Oh, zu spät hingesprungen. So, gucken wir mal. Da hätte ich jetzt nicht klar dass da Ding ist doch erwischt, ehrlich gesagt. Na, komm, komm, komm, komm, komm. Ah. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht. Ah. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist momentan eher zufällig, wenn ich mich hier... Ah. Und, na, na, na, komm. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Also gesagt, ich spiele jetzt in dieses Spiel hier ganz, ah, ganz, ganz frisch rein. Ich spiele zum ersten Mal. Und dafür habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen, würde ich sagen, oder? Also ich würde sagen, wir äh, zeitmäßig, jo, fünf Minuten haben wir dafür jetzt gebraucht. Ich mach mal Continue, nein. Um einfach mal hier noch einen anderen Charakter oder sowas zu sehen. Die ist jetzt noch schneller. Hm. Ich guck mal hier die mittleren. Aber ich glaube eher den Spanier. Der ist nicht ganz so langsam wie der Rechter auf jeden Fall. Aber so von Aufmachung und sowas, das gefällt mir. Hat was. Auf jeden Fall. Ah! Da kriegt man verschiedene Punkte. Also wenn ich in die Mitte treffe... Dann kriege ich mehr Punkte für einen Move. aber in der Mitte ist es natürlich auch einfacher für den. Hat hier aber. Hat hier aber hier die die Killer Moves, ne? Ah! <lacht> okay. Ähm Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, äh, ob man die Fusbi quasi gleich so rausfangen kann oder irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, es hat sehr, sehr starke Timing-Momente. Aber schmeckt, würde ich sagen. Man muss auf jeden Fall sehr dynamisch spielen, merke ich gerade. Ähm. Nur man darf halt nicht die Übersicht vergessen, ne? Zack. Jawohl. Jawohl. Komm, komm. Den Satz schaffen wir noch. Jawohl. Sehr schön. Haha. <lacht> nee, das gefällt mir. Das gefällt mir. Macht Spaß. Vor allem weiß du auf den ersten Blick irgendwie so. Na, komm her. So simpel aussieht. Aber es hat mehr Tiefe, als man denkt. Du wie gesagt, die Musik, die ist etwas schnarchnasig, finde ich. Jawohl, fünf Punkte in die Mitte. Ich würde es natürlich jetzt gerne sagen, das war Absicht, aber äh, ihr kennt mich. Zack! Und. Okay. Ach so, wenn die quasi so hoch fliegt und es nicht fangen, dann gibt es zwei Punkte. Jawohl. Also ich werde langsam besser, würde ich sagen. Ich werde langsam besser. Komm hier. Ah. <lacht> Oder auch nicht wahnsinnsweise. <lacht> Und Zack! Es wird es wird sehr schön. Okay, jetzt gucken wir noch mal kurz in die nächste Runde rein. Ich guck gerade auf die Zeit. Ähm bisschen haben wir noch, wie gesagt ich will das jetzt nicht in die Länge strecken, nur dass ihr halt mal so einen ungefähren Einblick in das Spiel bekommt und ich natürlich auch ne, also äh, ich kann euch jetzt substanziell jetzt nicht viel zu dem Spiel sagen. Hä? Ach jetzt sind da so Poller, das ist ja cool. Aber ich würde das denn ja quasi ein... Ah! zack, hier. Äh, Habe ich jetzt, ja. Okay, also verschiedene Untergründe gibt es auch noch. Das fühlt sich auch bei der Steuerung leicht anders an, muss ich sagen. <lacht> ah, sehr schön. Wo diese Poller das Spiel irgendwie gefühlt auch äh, etwas verlangsamen. Aber es ist interessant, was sie da machen. Zack. <lacht> oh. hey, macht aber Spaß. Gefällt mir. Da bin ich jetzt echt froh, dass ich die physische Version von habe. Weil ähm, ihr kennt, ich äh, bin eigentlich so einer... Ich bin ja hauptsächlich PC-Spieler. Damit habe ich mich schon mit den digitalen Sachen-Versionen äh, ja schon quasi abgefunden. Aber äh, das Switch äh, habe ich zumindest... Oh, so als Curveball. Ähm, Habe ich ja bisher auch bisher immer umsetzen können. Wenn es so digital verfügbar ist, ist es nichts für mich. Ich will ja auf jeden Fall immer die physischen Versionen haben. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass es dann auch solche Firmen wie Limited One und sowas gibt. Nein! Oh. Und vor allen Dingen, die packen auch immer so schöne Handbücher noch mit rein und so weiter. Sowas finde ich immer ganz nett. Haha, <lacht> da ist so falsch gelaufen. Hihi dann mir. Ja. zack zack ah oh, verdammt ich dachte damit komme ich durch haha ich würde sagen ich werde immer besser ich will zwar nicht sagen dass ich unbedingt immer auch das erreichen will was passiert aber Hahaha! <lacht> Kriegen wir hin! Sehr schön! Aber ich sehe gerade, 10 Minuten sind vorbei. Oh! Eine Bonus-Round! Die spiele ich noch. Ach, ich steuere jetzt den Hund! Hahaha! <lacht> Nein! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, Fangen wir! Jawohl! Hahaha! <lacht> Herrliche Idee. Prima. Nee, gefällt mir das Spiel und ich würde sagen, ab zum nächsten Spiel. So, als nächstes ist Hollow Knight dran. Da bin ich sehr gespannt drüber. Das Spiel hat ja einen sehr, sehr guten Ruf, soll aber auch sehr schwer sein. Ja, als ich das Modul gerade eingelegt habe, wollte ich erstmal 30 Minuten Updates runterladen. Ähm, das habe ich jetzt mal nicht gemacht, aber ich schätze mal, weil bei dieser physischen Version, die ich habe, das ist eine andere, die hier in Europa erschienen ist, da sind die ganzen Zusatzinhalte dabei, ich nehme an, dass er halt die runterladen wollte. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Also so, so der Intro-Screen und sowas, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Wird jetzt wahrscheinlich eher so ein äh, anderes Feeling rüberbringen, als jetzt das äh, Strand-Fusby-Spiel. So, seit hierher ist der Name dein stets eher furchtvoll erklungen. Unsere wilden Seelenzähmung, die dir gelungen, in bleicher Wacht hast du gelehrt und den in Instinkt gezäumet, gab's Biest und Käfer eine Welt, die sich nie erträumet. Aha. Klingt, auch wenn es ein Gedicht sein, so etwas holprig Übersetzung. Aber ich halte mal meine Fresse, weil ich glaube, das soll jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Stimmung aufbauen, ne? Ich wollte gerade sagen, das wird der Fiesling sein, aber wenn er jetzt irgendwie zerbricht, äh. Uncool. Okay, so drei Steine. Also auf jeden Fall ist ein Plattformer, soweit ich weiß. Ja, da sieht man schon den schönen Grafikstil auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen gezeichnet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sieht auf jeden Fall sehr stimmungsvoll aus, deswegen bin ich gerade ruhig. Also, das nenne ich mal ähm, von Intro und Spielgrafik sehr flüssig, würde ich sagen. Okay, so. Da können wir springen. Gefällt mir eine sehr, sehr schöne Stimmung, muss ich sagen. Die Steuerung ist auch knackig. Mal gucken. Hier oben gibt es da bestimmt irgendwas. Betrachten, interagieren, nach oben. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch also zugehörig aus, fokussiert eure Seele und vollbringt so, wovon andere nur träumen. Sammle Seelen, indem du Gegner angreifst. Wenn du genug Seelen sammelt hast, halte A und fokussiere die Seele, um dich zu heilen. Okay, gut, damit kann ich mich heilen. Ach, ist das da oben links, dieser Seelenbehälter quasi? Boah, keine Ahnung. Ich nehme es mal an, Wird sich zumindest so von der Logik anbieten. Grafik ist cool, weil das alles so gezeichnet ist und dadurch auch sehr, sehr homogen und das, das passt halt einfach alles, ne? Gucken. Ja. Ich habe es einfach mal A gedrückt, um mal zu gucken, was passiert. Also es gefällt mir. Ja, mal gucken. Ja, dann komme ich doch bestimmt dann Hoch, wenn ich das kaputt mache. Da kicken die Gamer-Instinkte ein, würde ich mal sagen. Mal gucken. Also es scheint eher so ein Tutorial-Level zu sein, so eine Art. Höhere Wesen, diese bla bla bla. Jenseits dieses Ortes liegt das Land des Königs und Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werdet Zeuge der letzten einzelnen Zivilisation des ewigen Königreiches. heiland Nest. Okay. Okay, das ist nur, dass ich das Gelaber habe. Ja, Komme ich da durch? Da muss man aber lang drauf kloppen. Meine Güte. Ich höre gerade, die Katzen machen irgendwas. Ich mache einen kurzen Cut. Bleibt dran. So, und da sind wir schon wieder. Entschuldigung, die haben irgendwas umgeworfen und da, wenn es rumpelt, dann muss man natürlich immer mal gucken, was passiert ist. Also ich finde die Grafik sehr schön, muss ich sagen, muss ich sagen. Vor allem auch jetzt auf den großen Bildschirm. also Switch spiele ich normalerweise eigentlich ausschließlich im Handheld-Modus, aber da ich jetzt hier natürlich jetzt aufnehme, natürlich nicht, logisch, ne? äh, weil ich muss ja irgendwie das Signal abgreifen und so weiter, äh, das macht auf dem großen Bildschirm, sieht das auch sehr schön aus, Okay. Kann man hier? aus? Ach, da kann ich mich wahrscheinlich heilen. Ja, gut. Ich bin ja, glaube ich, eh voll geheilt. Das ist so ein richtig schöner, düsterer Stil, ne? Also, das ist natürlich jetzt. Alles für den Kartografen. Wir ja, haben einen Kürze geöffnet. So okay, da kann man wahrscheinlich dann später die Upgrades kaufen, nehme ich mal fast an. Es ist natürlich jetzt ein sehr, sehr starker Kontrast zu dem eher fröhlichen äh, Strandspiel, ne? Aber das ist cool. Hat was. Das ist, glaube aber auch fast eher so ein Spiel. Halte, A Fokus, sich zum Heilen. Ah, und dann, ach, diese Köpfe da oben sind meine Lebenspunkte, okay. Kriegen wir hin. Ähm, Ich wollte gerade sagen, das ist fast gar nicht so ein Sommerspiel, würde ich fast sagen, oder? So düster und so, so so melancholisch. Ähm. Ja, doch, gefällt mir auch. Bin ich auch froh, dass ich das dass ich auch physisch habe, mit allen Add-ons. Eintreten. Mal gucken, was uns da erwartet. Es soll aber später noch echt schwer werden. Okay, zuhören. Na, Wie schön in einen anderen Reisenden auf diesen vergessenen Straßen zu. Ich mach mal hier blabla, bla. ihr wollt ja aber Gameplay sehen, ne? Naja, ja, das am also öffnen, das ist wahrscheinlich das aus dem Intro. Ihr sollt ja halt schon einen gewissen Eindruck von dem Spiel haben. Aber ich denke mal, es wird so auf plattformer kampf ebenen keine Ahnung, was sind, mit verschiedenen Fähigkeiten. Das ist cool, wenn man getroffen wird, dass das dass denn so. Dass der Ton denn so, ähm, der, äh, so. Der matt wird gedämpft. Ich schätze mal, da wird es wahrscheinlich noch verschiedene Items geben und so weiter. komme ich voll heilen. Die Mechanik finde ich aber gar nicht mal so schlecht, dass man dann quasi sich durch die Gegner. Schade, ich dachte, ich kann mich irgendwie hochziehen oder irgendwie sowas. Das scheint zumindest noch nicht möglich zu sein. Gehe ich ja mal oben lang. Da wird es zum Ausgang geben. Das scheint auf jeden Fall auch äh, eher auf Erkundung ausgelegt zu sein. Also nicht sehr geradlinig, sehe ich gerade hier. Ja, zack! Hat mich zweimal getroffen. Okay, ja. also ich bin nicht gut drin und das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber der Stil, der, der doch, der gefällt mir. Ist das ein ding oder? Ja. Da haben sich echt mal was ganz eins. Ich bin nicht gut drin. Ich bin echt nicht gut drin. Zack, komm. So. Also, ich merke schon, das kann. Also, das sind wahrscheinlich auch die einfachen Level. Ich bin einfach nur zu schlecht, aber das kann durchaus echt schwer werden, wenn das so weitergeht. Also, man muss mit dem Schwert auf jeden Fall gut getimed angreifen. da oben, ah, man kann auch nach oben angreifen. Das ist gut. Sowas, so sowas ist immer gut. Ich hasse Spiele, wo man das nicht kann. Und wenn Gegner oben sind, da reg ich mich jedes Mal auf. Na komm. Also scheint ähm, Metroidvania zu sein. Wie gesagt, ich, ich habe mich nicht großartig informiert. Das sind wirklich so die wirklichen erste Eindrücke. Aber <lacht> es gibt keinen Fallschaden, Das habe ich schon mal herausgefunden. Das ist natürlich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann man doch, oh. Oh, dann mal doch. Hm, hallo, bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Macht er mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren, deinen Weg wiederfinden, ist einfach genügend wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf vom Beruf und fertige eine Karte von diesem Gebiet. hier an. möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? Ja. Bitte. Karten kann man hier, glaube ich, echt gut gebrauchen. L gedrückt haben. Mal gucken. Bla, bla, bla. Ah, Ach, aber man sieht nicht, wo man selbst ist. Ah. Sie macht es eigentlich ganz einfach. Da wird der Boss sein in der Mitte. Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, die 10 Minuten sind auch vorbei. Auch hier, schönes Spiel, gefällt mir. Habe ich gut gekauft. Und ich würde sagen, schalten wir denn mal zu Velocity rein. So, kommen wir zum dritten und letzten Spiel. Und zwar Velocity 2X. Das ist ein äh, nicht Limited Run, das andere ist Strictly Limited, die aus Deutschland die Kollegen released. Das hat mich sehr interessiert, weil ich von den Screenshots her den Stil einfach klasse fand. Und wo ich jetzt hier gerade die Musik höre, klingt auf jeden Fall nicht schlecht, okay. Mal gucken, wo es hier geht. Es scheint, äh, wenn ich den Trailer richtig interpretiert habe, ähm, ist das so eine Mischung aus Shoot'em up und Side Scroller. Keine Ahnung. So, gucken wir mal, was uns hier einfach erwartet. Also ich fand den Grafiken, grafischen Stil sehr, sehr schön. Puh, überspringen weiter, keine Ahnung. Ach, das ist Story. Ich, ich spring einfach mal rein. Ihr wollt Gameplay sehen und nicht die Story. Wenn ihr die Story wirklich verfolgen wollt, dann könnt ihr euch das Spiel auch holen. Ja. Dieser Booster, ein wichtiges Feature des Quarp Jets. Da solltest du lernen, ihn richtig einzusetzen. Selbst das heißt, den Boost ein dem nur Z eindrückst, okay. Okay. So. Also es sieht schon sehr cool aus, finde ich, ne? Ist der Booster irgendwie begrenzt nur? Rette die Überlebenden, okay. Steuere den Quarpsjet mit L oder nach oben links oder nach... ja gut. Ewigen Tutorial-Mission, ne? Zack. Die Musikklick fällt mir. A um zu feiern, okay. Die Impulskanone scheint auch eher so Standard-Dings zu sein. Hundeausblühen, bleib mit dem Schiffs am unteren Bildschirmrand, okay. Ja, das... Ja, bei dem passiert genau sowas. <lacht> ja. Macht ihr das hier auf Zeit, oder? Warum soll ich den aktivieren, um mich in Sicherheit zu bringen? Uh, ich bin gut. Ah, ah. Ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Ähm, bei so stellen Passagen, da hilft es auch meistens ja nur so einen Tunnelblick quasi zu haben. Ja, also Bronze, ne? Mindestens. Ja, drei Sterne. Gucken wir mal. Also scheint eher so ein bisschen missionsbasiert zu sein und jetzt nicht so, ähm, ja, also eine Kampagne, ein Level nach dem anderen. Also ich finde, es hat immer ein anderes Gefühl, wenn man die Level immer selber, okay, dann scheint dieser Plattformer-Part gar nicht so intensiv zu sein, aber irgendwie gefällt mir das Spiel. Vor allem auch mit dieser Musik und diesem Stil, das passt sehr gut zusammen. Um an einer anderen Seite zu teleportieren und die Überleben zu retten, Haltet. Z, äh, Z äh, gedrückt, um den Teleportzeiger anzuzeigen. Okay. Ah. Puh. Seht ihr das? Zack. Ja. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> ha. Das bringt natürlich noch ordentliche Tiefe rein. Aber es ist mal was anderes, ne? Ich denke mal, wenn man das so ein bisschen öfter mal gemacht hat, dann hat, Na. Ich bin halt einfach kein Controller-Spieler, ne? Gefällt mir doch. Ich weiß, das habe ich jetzt zum, zum Glück bei jedem Spiel gesagt. Und zack. Also mit dem Teleportieren ist eine nette Idee auf jeden Fall. wir wahrscheinlich später auch in Kämpfen und sowas einsetzen müssen. Das wäre eine coole Idee. So, komm hier. Ich weiß nur nicht, warum das hier Überlebenden sein sollen, diese Glaskapseln. Sind wahrscheinlich Rettungskapseln oder irgendwie sowas in der Art. Komm, komm, komm, komm darüber. Wir wollen alle retten. Wenn möglich. Ich will wieder meine, meine Sterne haben, ne? Mal gucken, was das ist. Ach doch. Das geht flotter von der Hand. Mit ein bisschen Übung passt das. Nee, ist cool. Meta Kniff. Das zusammen mit dem Boost. Bin zwar noch etwas überfordert, muss ich sagen, beides jetzt zu benutzen. Aber geht gut von der Hand. Auf jeden Fall. Noch ein Level geschafft. Mensch, das Tutorial, das rocken wir hier auf jeden Fall. Okay, es ist das ein Tutorial, was will man da erwarten? ne? So. Mal gucken. Na, kriegt ihr ja meine drei? Oh, diesmal nur zwei. Naja. Ich bin aber auch zum Glück nicht so ein Typ, der unbedingt immer alles volle Sterne haben will und so weiter. Damit kriegt man mich nicht. So, überspringen. Nur so wenig Zeit in diesem Level durchquerieren so schnell wie möglich. Alles klar, machen wir. Zack. Mach ich auch mal voller Smooth Gameplay. Okay, kriegt nicht alle gerettet. Okay, also dieser Boost der, äh, der haut eher das Level scrollen weiter, als dass man schneller wird. Also kommt schon irgendwie auf dasselbe ja quasi hinaus, aber äh, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, nicht so doll, aber mal gucken, wann jetzt die ersten Gegner kommen auf jeden Fall. Gefällt mir vor allen Dingen auch, dass das hier auf die Twitter-Tasten äh, auf, auf. Ah, jetzt haben wir mal einen Plattformer, dass er mal einen kompletten Eindruck bekommt. Also, so die Musik finde ich klasse, den Stil finde ich klasse, ne? Rennen. Funktioniert nicht, braucht Dings. -Kristalle. Hallo? Ich habe die letzte Nachricht verstanden, bitte wiederholen. Knister. Na super. Okay. Ah, zu springen, ja. Kriegen wir hin. Ah, ja, Du kannst die durchsichtigen Plattformen hindurchspringen In beide Richtungen. Okay. Ja, gut. Das übliche halt, ne? Mit ZR kannst du springen. Jawoll! Und zack! Nein! <lacht> Okay, Ich bin nicht gut im Plattformen, echt nicht. Aber macht Spaß. Auch das macht... <lacht> Auch das macht Spaß. Auch wenn ich hier ähm, in dem Shooter-Teil gerade besser war. Aber sieht schon stilistisch cool aus, oder? Also... Doch. Hat was. Hat was. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay. Teledash. Also ich schätze mal, es wird jetzt weiter mit dem Plattformer-Tutorial gehen. Also, die Musik finde ich schön. Die ist so atmosphärisch irgendwie. Die passt perfekt zu einem Grafikstil. Also hätte die das Spiel diesen Grafikstil nicht, wäre es nicht so. Okay, Teledash. Also hat man so ähnliche äh, Fähigkeiten wie das Raumschiff, sage ich mal. Macht ja auch Sinn, ne? Wobei ich habe das Gefühl, dass es hier im Plattformerteil Sprinten. Nein, der meinte schon die ganze Zeit beim Sprinten. Okay, da hätte ich jetzt springen müssen. Aber die Kontrollpunkte sind sehr fair gesetzt, immerhin. Immerhin. Wir sollen jetzt das Level noch fertig. Also wird auf jeden Fall interessant. Doch, gefällt mir auch. Gefällt mir auch auf jeden Fall. Ja, und das war auch schon meine erste Folge von Retro Panda. Geht mal dem Pile of Shame an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Konzept. Ist ja vielleicht auch interessant für euch, für mich sowieso, um endlich mal, mal diese Spiele auch mal anzutesten, wenigstens. Ich hoffe, ihr habt auch mal Bock auf weitere Folgen. Ich auf jeden Fall schon. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschö.